Wenn Sie eine neue Heizung kaufen, geht es doch darum, sehr günstig einzukaufen und natürlich nachher soll sie im Verbrauch sehr, sehr günstig sein. Welchen Irrtümern Sie da unterliegen, das sage ich in meinem Live-Online-Seminar, zu dem ich Sie herzlich einlade. Wenn Sie eine neue Heizung kaufen, dann geht es doch immer darum, dass die Heizung natürlich auf das Haus passt, dass es Ihre Heizung ist, dass sie Ihnen gefällt, dass Sie da richtig gut und warm und kostengünstig und der Natur verbunden sind und so weiter. Das ist doch auch Ihnen wichtig, oder? Tatsache ist aber, dass auf diesem Weg zur Heizungsentscheidung dieser Weg von vielen Irrtümern gepflastert ist. In meinem nächsten Online-Seminar gehe ich auf den Irrtum Nummer 2 ein. Der Irrtum Nummer zwei beinhaltet schon einige Teile, wo man wirklich darüber nachdenken muss, ob man das so haben will. Es gibt viele Themen, die wirklich die Fachleute und auch Sie in die Irre bringen lassen. Und aus diesem Irrtum möchte ich Sie herausholen. Ich möchte Ihnen ein neues Denken zur Verfügung stellen. Sie müssen doch als erstes wissen, ob die Heizung zum Haus passt und ob da die Kosten nachher auch die sind, die Sie erwarten. Es macht keinen Sinn, einfach nur die Zentralleitung auszutauschen und es wird schon passen. Da, da sind schon viele in die Irre gelaufen und haben viel Geld investiert. Aber Ihnen möchte ich das nicht wünschen. Aus diesem Grunde biete ich Ihnen an, in diesem Live-Online-Seminar dabei zu sein. Und drücken Sie auf den Button, der unten drauf ist und melden sich dazu an. In diesem Sinne freue ich mich auf Sie und damit Sie nichts mehr verpassen, einfach unten abonnieren und vielleicht ein Like da lassen. In diesem Sinne, alles Gute, hier wieder am Beurer.